Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on Air. On Air. Hallo und herzlich willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden für euch aus dem JFC Medienzentrum in Köln-Nippes. Für euch am Mikro bin heute ich. Die Linda und ich werde euch durch die Sendung begleiten. Das heutige Thema der Sendung lautet Festtage. Passend dazu werden wir euch auf die Weihnachtssaison einstimmen. Leider ist es nicht allen vergönnt, ihr Weihnachtsfest zu genießen. Beispielsweise, wenn man kein Heim hat. Zur Weihnachtszeit gibt es verschiedene Hilfsaktionen in ganz Deutschland. Man kann Päckchen packen, zum Beispiel per Post an die barmherzigen Samariter. Dann gibt es noch Wunschbaumaktionen von einigen Kaufhäusern. Dabei werden die Geschenke von Kundinnen und Kunden für Kinder und Jugendliche in Not gekauft. Auch einige Kindergärten und Schulen bieten für die Päckchen Packaktionen an. Anja Sperling ist Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde Bonn. Die gelernte Kinderkrankenschwester hilft bei der Aktion Weihnachten für alle mit, welche ursprünglich initiiert wurde von David Krumpholz und seinem Team. Veranstaltet wird die Aktion von der FEG Bonn. Unsere Kollegin Pauline hat die Helferin interviewt und zu dem Projekt ausgefragt. Wann wurde denn die Weihnachtsaktion von der Kirche ins Leben gerufen und wie bist du selber dazu gekommen? Ähm, ich bin Mitglied in einer freien evangelischen Gemeinde hier in Bonn und äh, bin das erste Mal auf diese Weihnachtsfeier für alle aufmerksam geworden, ähm, weil sie im Gottesdienst aufgerufen haben. Mitarbeiter ähm, zu finden bzw. wer gerne dabei sein möchte, helfen, dabei sein möchte, der darf sich da melden. Und so bin ich auch auf diese Weihnachtsfeier aufmerksam geworden. Kannst du uns vielleicht noch etwas mehr zu der Entstehungsgeschichte von dieser Aktion erzählen? Wer darf da alles kommen, mitmachen? Also ursprünglich war es so oder ist es so, dass ähm, seit fünf Jahren schon äh, in der FEG Bonn ähm, eine Arbeit begonnen hat unter Obdachlosen und Bedürftige und im Rahmen dieser Arbeit äh, hat sich dann halt auch der Wunsch entwickelt, eine Weihnachtsfeier zu gestalten für Leute, die einsam sind, die bedürftig sind und die ähm, ja gerne in Gemeinschaft äh, Weihnachtsfeier erleben wollen. Letztendlich sind es Leute, die äh, also der Wunsch ist es, Hoffnung zu vermitteln, Annahme zu vermitteln und einfach ein Gemeinschaftsgefühl äh, den Leuten einfach mit ihnen zu erleben. Und es ist so, dass ähm, die Gemeinde ebenfalls auch äh, Essen austeilt an Obdachlose und Bedürftige. Und so hat sich das rumgesprochen, dass diese Weihnachtsfeier stattfindet, ähm, das erste Mal seit 2018 jedes Jahr. Und äh, es hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen und die Leute melden sich an und sind ja, dürfen dann Heiligabend bzw. am 25.12. mit dabei sein. Was gehört denn nun alles dazu, um eine solche Aktion zu stemmen? Also wie viele Leute braucht man denn oder wie viele seid ihr denn? Also letztes Jahr waren wir ungefähr 25 bis 30 Mitarbeiter, wobei auch viele so im Hintergrund arbeiten. Es gibt verschiedene Teams, wie zum Beispiel das Kochteam. Das sind Leute, die gerne kochen und im Vorfeld vielleicht auch schon Sachen vorbereitet haben und an dem Abend selber auch Essen austeilen und auch frisch kochen. Oder das Musikteam, Leute, die gerne Instrumente spielen und auch singen, weil bei der Weihnachtsfeier wird auch Musik gespielt. Spielt. Ähm, aktuell durch die Corona-Lage natürlich nicht gesungen, aber es werden doch Weihnachtslieder vorgespielt, die dann dort im Team mitarbeiten. Ich zum Beispiel mit meinem Mann werde dann bei den Geschenken mitarbeiten. Das heißt, wir äh, bereiten Geschenke für die Obdachlosen und für die Teilnehmenden, sage ich mal, vor und äh, packen sie vorher ein. Und auch da sind wir ungefähr ein Team von drei, vier Leuten dann gibt es aber noch das Dekorationsteam und natürlich auch das Team, was äh, den Abend selber äh, gestaltet bzw. Ähm, ja, eine Andacht hält und moderiert und genau, also in, insgesamt werden wir wahrscheinlich so wieder dieses Jahr auch so um die 30 Leute sein. Also ähm, wird es die Aktion auch noch in Zukunft geben und ist auch geplant, dass es nächstes und übernächstes Jahr und Jahre weitergeführt wird? Ja, das ist natürlich der, der Wunsch und auch der Plan, dass das eine feste Einrichtung wird, dass wir damit auch Verbindlichkeit zeigen den Leuten, die da schon die letzten zwei, drei Jahre dabei waren als Gast, dass wir Weihnachten immer gerne so ein Angebot geben wollen für Leute, die sich einsam fühlen, Leute, die Wunsch nach Nähe haben und nach Gemeinschaft. Ich kann mir vorstellen, dass es dir schon ganz schön viel gibt, äh, den Leuten zu helfen und äh, wenn das jetzt jemand im Radio hört, wie kann man sich denn beteiligen, wie kann man sich engagieren oder hast du vielleicht generell einen Tipp, wie man sich bei sowas engagieren kann? Generell ist es so, jeder, der es so auf dem Herzen hat, Weihnachten, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, die ähm, Sehnsucht danach haben oder nicht alleine sein möchten, ist dazu eingeladen, gerne mitzumachen. Wer da Interesse hat, kann sich gerne an die FEG Freie Evangelische Gemeinde Bonn ähm, wenden. Und ähm, aktuell werden auch noch Leute gesucht, die gerne mit dabei sein möchten und Darüber hinaus kann jeder auch äh, selber an der äh, Weihnachtsfeier teilnehmen, wenn er also Weihnachten vielleicht alleine sein müsste oder so und da gerne nach Ko Kontakten sucht oder so. Falls ihr selbst Interesse bekommen habt, hier in Köln gibt es ebenfalls ähnliche Möglichkeiten zu helfen. Zum einen gibt es die Aktion Weihnachten im Schuhkarton von der Evangelischen Freien Gemeinde Köln. Dort werden bunt befüllte Schuhkartons für Kinder notverpackt. Die Abgabefrist für dieses Jahr ist zwar schon vorbei, aber es findet nächstes Jahr wahrscheinlich wieder im November statt. Das Hilfswerk Die Gute Tat e.V. unterstützt ältere Menschen in Not. Es gibt eine Packaktion für 6.500 Hilfspakete vor Weihnachten. Viele Freiwillige, sowohl junge und ältere Helferinnen und Helfer packen mit an. Corona-bedingt wurde im vergangenen Jahr die Aktion allein von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gestemmt. Die Kölner Tafel macht ebenfalls jedes Jahr Aktionen mit Abgabestellen, an denen Pakete mit haltbaren Lebensmitteln abgegeben werden können. Wenn ihr also Interesse bekommen habt, Menschen in Not zu helfen, an Weihnachten gibt es jede Menge Aktionen, besonders viel auch am Monatsanfang. Musik Neben Weihnachten gibt es zur Winterzeit weltweit noch andere Festtage. Eines der berühmtesten ist wohl Chanukka. Chanukka ist ein jüdisches Fest, welches ab dem 26. Dezember acht Tage gefeiert wird. An Chanukka wird die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem 165 v. Chr. gefeiert. Ein weiteres Winterfest, welches nicht religiös ist, ist Kwanzaa. Kwanzaa ist vom Sinn her ähnlich wie das Erntedankfest und noch ein relativ junges Fest. Es wurde nämlich 1966 von der Black-Power-Aktivistin Maulana Karenga entwickelt. Die Natur und die Uran werden zum einen gepriesen und es soll Gemeinschaft und Zusammenhalt fördern. Dieses Fest wird in der afrikanischen Diaspora zelebriert, vor allem in den USA. Genau wie Chanuka geht Kwanzaa auch vom 26. Dezember bis zum 1. Januar. Ein iranisches Winterfest namens Yalda findet in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember statt und ein Schaltjahr vom 20. auf den 21. Dezember. Yalda bedeutet übersetzt "Nacht der Geburt. Das Fest wird in der längsten, also auch dunkelsten Nacht des Jahres zelebriert. Nach altpersischer Tradition verließ der Herrscher seinen Thron und machte sich auf in die Wüste. Seinen Bediensteten gab er frei und begab sich in ein Dorf, um dort mit einfachen Bauernleuten die Zeit zu verbringen und ihnen zuzuhören. Zu guter Letzt noch ein traditionell chinesisches Fest, welches Dongxi heißt, also übersetzt Winterextrem oder Wintersonnenwende. Und genau darum geht es. Es wird die Wintersonnenwende gefeiert, welche an einem Tag zwischen dem 21. und 23. Dezember stattfindet. Während der Wintersonnenwende steht das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang im Vordergrund. Yin steht für die negativen Eigenschaften von Dunkelheit und Kälte. Yang im Gegensatz repräsentiert die Eigenschaften von Wärme und Licht, sprich positiv konnotierten Eigenschaften. Dies waren nur einige Beispiele an Winterfesten. Weltweit gibt es noch andere. Welche Feste kennt ihr? Welche feiert ihr zu Hause bzw. euer Freundes- und Bekanntenkreis? Tauscht euch aus und bleibt dran für den zweiten Teil der Sendung, nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Nach unseren ausgewählten Weihnachtshits geht es weiter mit einer kleinen Umfrage, was denn an Weihnachten bereits bei unseren kölschen Jecken schiefgelaufen ist. Ein kleiner Einblick in die Festtage einer nicht-religiösen Familie und unseren Weihnachtsfilmfavoriten Bleibt dran! Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. On air. Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Sendung des Kreativfunk. Am Mikrofon bin immer noch ich, die Linda, und ich freue mich mit euch im zweiten Teil der Sendung zum Thema Festtage eine Straßenumfrage zu hören, was an Weihnachten bei unseren Jecken Kölnerinnen und Kölnern schon alles ins Auge gegangen ist, sowie einen kleinen Kommentar meinerseits, wie die Festtage in meiner nicht-religiösen Familie so aussehen. Danach hört ihr noch unsere Lieblinge in Sachen Weihnachtsfilmen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ein Weihnachten muss immer möglichst alles perfekt nach Plan ablaufen. Das Essen sollte essbereit und pünktlich serviert werden, die Dekoration sollte sitzen, die Geschenke sollten allen gefallen, dass auch ja kein Preisschild bleibt. Doch wenn wir ehrlich sind, geht hier und da so gut wie jedes Jahr eine Kleinigkeit ins Auge. Mein Kollege Paul und ich haben uns in die weihnachtlich dekorierten Straßen Kölifornias begeben und einige kölsche Passantinnen und Passanten gefragt, welche Ausrutscher ihnen an Weihnachten schon mal passiert sind. Bei uns hat äh, ein Teelicht eine Weihnachtskarte umgeschmissen und dann äh, ist fast unser Sideboard abgebrannt. Wir haben es Gott sei Dank noch gelöscht bekommen. Bei meiner Tante bei meinem Onkel hat der Hund den Weihnachtsbaum umgeschmissen, das war auch schon mal gewesen und seitdem hatten die dann den Weihnachtsbaum auf eine Empore gestellt. Also was bei uns auf jeden Fall schon mal passiert ist, dass äh, der Weihnachtsbaum mal gut umgekippt ist. Natürlich schon fertig geschmückt. <lacht> ja, da war plötzlich zack, keiner stand da, alle Kugeln waren kaputt. Der Klassiker ist auch die Katze in der Krippe unten, die alles zerschießt. Ja, ne? Ja. I guess sick that one time. Oh, when he was little, he was throwing up. And he was drinking Kool-Aid which was red and so it looked like he was really sick. Ja, also das war noch vor zehn Jahren oder so, da war mein Bruder noch ganz klein und der ist halt einfach die Treppe runtergefallen. Also zum Glück ist nichts Größeres passiert, aber das Jahr danach ist er halt wieder die Treppe an Heiligabend runtergefallen und sonst halt nie im Leben, sonst. <lacht> aber zum Glück nichts passiert, aber daran kann ich mich noch gut erinnern. Trink zu verpacken zum Beispiel. Vergessen zu verpacken und dann, äh, ja, und dann äh, ja, genau, das, das, so was fällt mir jetzt gerade ein, was so in der ihren Vergangenheit war. Oh, sonst mit Baum gefallen ist noch keiner, Essen verbrannt ist noch nicht. Weihnachten vergessen haben wir auch noch nicht. Dass wir ein Geschenk gekauft hatten und das Weihnachten nicht wiedergefunden haben. Zu früh gekauft quasi. Und dann war Weihnachten vorbei und dann irgendwann nächsten Sommer ist es dann wieder aufgetaucht. Da war ich noch ganz, ganz klein. Und das war, wir hatten einen Hund, ein bisschen größer, der war so ein ähm, der Schäferhund mischling, der war so groß ungefähr und der war warum immer, immer am Baum angeleint und ist halt irgendwann losgelaufen natürlich so, und das war, dass der ganze Baum mit den ganzen Kugeln irgendwann in der Küche stand. Also das war nicht so schön. Also das war jetzt kein richtiges Malheur, so. aber letztes Jahr war natürlich auch irgendwie mal ganz anders, dass jeder irgendwie das iPad am Tisch hatte, wo die Familie dann dran saß, sie dann seinem eigenen Tisch zu Hause und man saß. Das war ganz kurios, irgendwie es war jetzt kein Malheur, aber war irgendwie auch was Besonderes went away from spain and i was alone you really kind of see what is the value of family in the christmas when we are all together so that was my first year alone and uh, i really really struggled because in that moment of christmas the only thing i wanted was not food or presents but was a family if i could say something to persons like enjoy family all the time, because it's the thing with more value. Die Tendenz bei der Kölschen Gemeinde scheint also eindeutig Tollpatschigkeit mit einer Prise Vergesslichkeit zu sein. Vergesslichkeit trifft es auch bei mir ganz gut. Mein größtes Missgeschick an Weihnachten war, dass jahrelang ein Geschenk, mit dem ich nichts anfangen konnte, verpackt in meinen Regalen rumlag, bis ich beschloss, es einer Person aus meiner Familie weiter zu verschenken. Die Person behauptete dann Weihnachten, dass sie es mir damals geschenkt hat. Wie die letzte Sprecherin der Umfrage jedoch so richtig betont hat, ist wohl das Wichtigste zu Weihnachten für die meisten die Familie. Passend dazu haben wir ein Lied aus dem Weihnachtsalbum von Destiny's Child rausgesucht, in dem es um das Essentielle geht, nämlich Familie. Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativ Kreativ hm, wie feiern wir denn in unserer nicht-religiösen Familie Feiertage? Wie unterscheiden wir uns dadurch von religiösen Familien? Gibt es Unterschiede? Ist ein Unterschied vielleicht der Glaube? Na, jein, immerhin bin ich ja Triple Water Sign, Dreifaches Sternzeichen des Elements Wasser. Eine andere Art von Glauben würde ich vielleicht als Bezeichnung präferieren. Meine beiden Eltern kommen aus zwei unterschiedlichen Ländern und sind beide nicht religiös. Wir feiern trotzdem die unterschiedlichsten Feiertage. Angefangen bei Weihnachten. Als ich ein Kind, maximal in der ersten Klasse war, hat meine Mama ein Gespräch mit ihrer christlichen Freundin gehalten und die ganze Zeit fiel der Name Jesus, woraufhin ich fragte, wer Jesus sei. Beide schauten mich mit großen Augen an. Meine Mama antwortete, eigentlich der berühmteste Mensch der Welt und beide fingen an zu lachen. Weihnachten haben wir schon immer gefeiert, da es in dem Land meiner Muttergangung gäbe es und hier... Sie argumentiert stets, Weihnachten hat es schon vor dem Christentum gegeben, davor wurde die Wintersonnenwende gefeiert. Für mich lag es als Kind später auf der Hand, dass Weihnachten vom Weihnachtsmann kommt. Seitdem ich zu meiner Kindergartenzeit die Zeichentrickserie Weihnachtsmann und coca geschaut habe, checkte ich plötzlich, dass das Wort Weihnachten einen Zusammenhang mit Weihnachtsmann hat. Ist doch logisch. Wenn man aus einer nicht religiösen Familie kommt, kommt es manchmal echt zu den lustigsten Situationen. Dadurch, dass man zum Beispiel im Kindergarten Traditionen beigebracht bekommt, die die Eltern nicht kennen, geschweige denn wer anderes aus der Familie. Angefangen beim Plätzchenteller für den Nikolaus. Eines Tages stand der gebastelte Plätzchenteller vom Kindergarten für den Nikolaus leer, woraufhin ich freudig hin und herbste und schrie, schaut mal, der Nikolaus war da, er hat meine Plätzchen gegessen! Daraufhin antwortete mein orientalischer Vater, Oh, entschuldige, Schatz, das war ich. Als ich circa in der zweiten Klasse war, habe ich High School Musical 2 als DVD geschenkt bekommen. Meine Eltern haben mir nie diese Sache mit dem Weihnachtsmann angedreht, ihn nicht mal erwähnt. Allein durch die Filme und Serien bin ich auf die Idee gekommen, dass es ihnen neben Elfen, die es für mich als kleines Mädchen sowieso gab, geben könnte. Als ich also die DVD aus dem Geschenkpapier befreite, kreischte ich begeistert, »Der Weihnachtsmann hat mir High School Musical geschenkt!« Mein Onkel und Bruder meines Vaters antwortete verärgert, »Nein, das hab ich für dich gekauft!« Da habe ich es aufgegeben und eingesehen, dass wohl neben meinen zauberhaften Elfen unmöglich dieser alte Coca-Cola schlöffende Sack existieren konnte. Meine Eltern haben mir und meinem Bruder nie verboten, einen Feiertag zu feiern, welchen wir für gewöhnlich nicht feiern, worüber ich sehr glücklich bin. Schon viele verschiedene Feiertage und Traditionen habe ich ausprobiert und manches auch neu für mich entdeckt. Als ich so um die 13 Jahre alt war, habe ich für die Serie Alle hassen Chris gebrannt. Es geht um eine afroamerikanische Familie in New York. In einer Weihnachtsfolge, da haben die Eltern ein Fest namens Kwanzaa gefeiert. Einmal um Geld zu sparen und kulturellen Gründen. Weil diese Serie mich so begeistert hat, habe ich dieses Fest nachgefeiert. Meine größte Liebe, was Feiertage betrifft, ist und bleibt jedoch Halloween. Natürlich kenne ich Halloween, wie sollte es anders sein, durch einen super süßen, wie ich als Erwachsene feststellte, nicht gerade mit High-Quality-Effekten ausgestatteten Film, Halloween Town. Halloween war in meiner Kindergartenzeit in der Nachbarschaft einfach super populär und alle Kinder haben es gefeiert. Es ist eines meiner schönsten Kindheitserinnerungen und ich feiere es bis heute. Für mich als Mädchen, das als Kind an Elfen, Meerjungfrauen und den ganzen magischen Mist geglaubt hat, ist es einfach der perfekte Feiertag. Wenn mir Leute unter die Nase reimen, dass sie Halloween nicht mögen, kann ich nur mit den Augen rollen, denn es ist einfach jeder und jedem selbst überlassen, was gefeiert wird und was nicht. Letztens habe ich eine Karnevalsliebhaberin gefragt, ob sie Halloween mag, was diese verneinte. Wobei ich mir nur dachte, okay, Süßigkeiten, Kostüme, na gut, an Halloween gibt es ja eher kein Kölsch. Sagen wir es mal so, ja, meine nicht-religiöse Familie feiert auch Feiertage mit Traditionen, nur dass wir nicht alle Traditionen kennen, neue hinzuholen oder uns andere ausdenken. Ja, an Silvester hatte ich schon mal eine rote Unterhose aller la Hispaniol an und schreibe einen Brief an mich für das nächste Jahr. Wir sind nicht antireligiös, einfach nicht-religiös. Wir wissen aber auch, dass Weihnachten christlich ist und haben auch kein Problem mit dem Begriff Weihnachten, wie viele vielleicht glauben. Das Wichtigste ist die Zusammenkunft. Schöne Traditionen und Musik begeistern doch jede Person. Mit Süßigkeiten, vorzüglichem Essen und vielleicht ein paar Geschenkchen hier und da kriegt ihr mich zu jedem Feiertag. Und falls es ein Neujahr einfach nicht bei uns wuppen will, hey, fangt einfach am persischen oder chinesischen Neujahr von vorne an. Nun kommen wir zu unseren Weihnachtsfilmfavoriten. Wir haben eine Top 4 für euch vorbereitet, da es an Weihnachten auch vier Adventskerzen gibt. Den vierten Platz belegt der Zeichentrickfilm Rudolf mit der roten Nase. Die Geschichte von dem Rentier mit der roten Nase, welcher zunächst verspottet wird und am Ende als Held gilt, da er mit seiner leuchtend roten Nase den Rentierschitten von Santa Claus anführt, kennen wohl die meisten. Der Film enthält tolle Musical-Elemente und ist für die ganze Familie. Auf Platz 3 haben wir den Film Der Grinch von Ron Howard, gespielt von Jim Carrey. Der haarige, grüne, grummelige Grinch hasst Weihnachten und versucht, allen das Fest zu vermiesen. Im Verlauf des Films wird aufgedeckt, weshalb der Grinch Weihnachten so hasst. Platz 2 belegt der Zeichentrickfilm die Geschichte vom Teddy, den niemand wollte. Dem Teddybären Teddy Tangy wurde der Mund in der Fabrik falsch angenäht, was es so aussieht, als ob er traurig wäre. Aufgrund dieses vermeintlichen Makels landet er in einem Trödelgeschäft. Dort befinden sich weitere Spielzeuge mit Defekten. Ob die Spielzeuge ein Heim finden, werdet ihr dann sehen. Unser wirklich verdienter Favorit und Platz 1 ist der Film Rendezvous mit einem Engel. Es handelt sich um eine romantische Weihnachtskomödie. Zur Abwechslung eine wirklich gute romantische Weihnachtskomödie mit individuellem Drehbuch. Der Engel Dudley, gespielt von keinem Geringeren als Dancil Washington, wird vom Chef höchstpersönlich auf die Erde gesandt, um dem verzweifelten Pfarrer Henry Biggs aus der Klemme zu helfen. Dieser fürchtet ausgerechnet zur Weihnachtszeit, dass seine Kirche abgerissen werden könnte. Hinzu kommen Finanzsorgen wie die Probleme seiner Gemeinde, die Konsequenz, er hat kaum Zeit für seine Frau Julia und seinen Sohn. Der Engel erklärt dem Pfarrer seine Mission. Dieser versucht den Engel, dem er kein Wort glaubt, allerdings abzuwimmeln, ohne Erfolg. Denn Dudley schafft es, eine Stelle als Assistenz des Pfarrers zu bekommen, sowie die Sympathie von seiner Frau Julia und dessen Sohn zu gewinnen. Ungünstigerweise verliebt sich der Engel Dudley in die schöne Julia mit der engelsgleichen Stimme, die von keiner geringeren gespielt wird als Whitney Houston. Ob Dudley's jetzt noch schafft, einen klaren Kopf für seine Mission zu bewahren, seht selbst. Ach. Und mit dieser schönen Ballade verlassen wir nun die heutige Sendung des Kreativfunks zum Thema Festtage. Für dieses Jahr war es die letzte Sendung. Falls ihr nicht bis zum neuen Jahr warten könnt, um uns wiederzuhören, kein Problem. Ihr findet uns auf YouTube unter die Kreativhelden, wo ihr diese und vergangene Sendungen nochmal in Ruhe anhören könnt. Bleibt uns treu. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, am 16. Januar, mit unserer Elektro-Sondersendung Elektroskop. Und am 20. Februar wieder mit uns vom Kreativfunk. Ciao, Kakao. Kreativfunk. Kreativfunk. Kreativ. Kreativ. Kreativ. Kreativ.